Vom Kind her sind wir eigentlich äh, in der Natur aufgewachsen, waren immer in den Reben. Also meine, meine Mutter hatte mich äh, als Baby schon immer in den Reben dabei. Und ich weiß nicht irgendwie, das Interesse an der Natur war immer groß und auch äh, an der Artenvielfalt, oder eben an der, dem kleinen Umschwung, der jetzt stattfindet, auch im Rebbau weg von nur noch äh, Produktion, sondern hin zu Artenvielfaltförderung und äh, Umdenken an Ökologie äh, war ich eigentlich von Anfang an dabei. uns ist schon immer das Ziel war, das Miteinander miteinander ähm, ist ein Naturschutzverein, hauptsächlich Ornithologie. Wir sind jetzt immer wieder in Kontakt mit ihnen, was können wir machen, was wollen wir noch ändern. Und, äh, bei unserer Zusammenarbeit geht es hauptsächlich äh, die Artenvielfalt und die Rückzugsmöglichkeiten im Webwerk zu vergrößern. Wir sind auch schon lange, haben wir begrünt, begrünte Flächen. Wir sind am Testen mit diesen pilzwiderstandsfähigen Traubensorten. Wir sind eigentlich, sagen wir, sehr innovativ in diesem Bereich. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Landwirten zusammen, um alle möglichen Punkte, was Pflanzenschutz betrifft, möglichst... Äh, gut und trotzdem nachhaltig zu gestalten mit Ihnen. Das Leben gibt uns einfach eine Chance, um das, was wir machen, zu zeigen. Die Paumen müssen komplett aus der Region sein, also 100 Prozent, und äh, die Kellerei muss hier in der, in der, im Park stehen. Ich denke, es ist schön, dass wir es geschafft haben, es zu erhalten und wirklich äh, trotz allem, was in die wir hatten, also schlechtere Jahre zu überstehen. Und es hat auch gezeigt, dass eigentlich die Genossenschaft eine sehr gute Gesellschaftsform ist, um auch schlechte Jahre zu überstehen.